Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen gestaltet sich oftmals als schwierig. Es ist oft nicht so einfach herauszufinden, wer für die Anerkennung zuständig ist oder wo man sich beraten lassen kann, wenn man seine Abschlüsse anerkennen bzw. bewerten lassen möchte. Jedoch ist die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen oft die Voraussetzung für eine Beschäftigung, die den erworbenen Berufsqualifikationen entspricht. In diesem Video finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen. Wie finde ich heraus, ob eine Anerkennung sinnvoll ist? Was brauche ich, um mir meinen Abschluss anerkennen zu lassen? Welche Arten der Anerkennung gibt es? Wo kann ich mir Qualifikationen anerkennen lassen? Wo kann ich meine Qualifikationen bewerten lassen? An wen kann ich mich wenden, wenn ich Unterstützung bei der Anerkennung brauche? Gibt es finanzielle Unterstützung beim Anerkennungsprozess? Wie finde ich heraus, ob eine Anerkennung sinnvoll ist? In Österreich gibt es keine einheitlichen Regeln zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. Damit Sie bestimmte Berufe in Österreich ausüben können, ist es notwendig, die Abschlüsse anerkennen zu lassen, weil die Berufe in Österreich reglementiert sind. Dies ist ebenfalls notwendig, wenn Sie selbstständig tätig sein möchten. Das bedeutet, dass Sie für die Ausübung gewisser Berufe in Österreich den Nachweis bestimmter Qualifikationen brauchen. Eine Liste von reglementierten Berufen in Österreich finden Sie in der Broschüre Anerkennungs-ABC. Sie steht auf der Website des österreichischen Integrationsfonds unter www.integrationsfonds.at zum Download zur Verfügung. Ab Seite 12 finden Sie in der Broschüre Anerkennungs-ABC die deutsche Berufsbezeichnung, die englische Berufsbezeichnung, die Berufsgruppe und wer für Ihre Anerkennung zuständig ist. Wer für Ihre Anerkennung zuständig ist, kann variieren, je nachdem aus welchem Land Sie kommen bzw. wo Sie Ihre Qualifikationen erworben haben. Für andere Berufe ist eine Anerkennung wiederum nicht notwendig. Auf www.berufsanerkennung.at können Sie sich darüber informieren, wer für die Anerkennung zuständig ist und ob eine formale Anerkennung notwendig, möglich bzw. sinnvoll ist. Dafür geben Sie an, wofür Sie sich die Qualifikation anerkennen lassen möchten, welchen Beruf Sie sich anerkennen lassen möchten und gegebenenfalls, wo Sie den Beruf erlernt haben. Was brauche ich, um mir meinen Abschluss anerkennen zu lassen? Welche Dokumente Sie für die Anerkennung Ihres Abschlusses brauchen, erfahren Sie direkt bei der für Sie zuständigen Stelle. Meistens werden Zeugnisse und Ausbildungsnachweise in deutscher Übersetzung benötigt. Diese Übersetzung muss von einem gerichtlich beeideten Übersetzer ausgestellt sein. Wenn Sie keine Zeugnisse vorweisen können, können Sie sich bei den Beratungsstellen informieren, welche Möglichkeiten Sie trotzdem zur Anerkennung haben. Welche Arten der Anerkennung gibt es? Es gibt mehrere Arten der formalen Anerkennung in Österreich. Die Nostrifizierung von akademischen Abschlüssen, die Nostrifikation von ausländischen Schul- und Reifezeugnissen, die berufliche Anerkennung und die Anerkennung von Lehrabschlüssen bzw. Gleichhaltung. Wo kann ich mir Qualifikationen anerkennen lassen? Um einen Antrag auf die Anerkennung von akademischen Abschlüssen zu stellen, müssen Sie nachweisen, dass die Anerkennung für die Berufsausübung notwendig ist. Alle notwendigen Informationen zur Nostrifizierung eines akademischen Abschlusses in Österreich finden Sie unter www.nostrifizierung.at. Die Nostrifikation von Schul- und Reifzeugnissen bedeutet, dass die im Ausland erworbenen Zeugnisse in Österreich als gleichwertig anerkannt werden. Je nach Art des Schulabschlusses sind unterschiedliche Stellen zuständig. Auf der Website des Bundesministeriums für Bildung unter www.bmb.gv.at können Sie sich informieren, wer für die Nostrifikation zuständig ist. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihre Qualifikationen erworben haben, sind unterschiedliche Stellen für die berufliche Anerkennung reglementierter Berufe zuständig. Die für Sie zuständige Stelle finden Sie unter www.berufsanerkennung.at. Bestimmte Berufsausbildungen, die im Ausland absolviert wurden, können mit einer fachlich gleichwertigen Lehrabschlussprüfung gleichgehalten werden. Gleichhaltung bedeutet eine formale Anerkennung von erworbenen beruflichen Qualifikationen im Rahmen einer Lehre. Für die Gleichhaltung müssen Sie fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten nachweisen. Wenn Ausbildungsunterschiede bestehen, können Sie fehlende Teile auch im Rahmen von Ergänzungsprüfungen nachholen. Für die Gleichhaltung ist das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zuständig. Den Antrag zur Gleichhaltung finden Sie auf der Website des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Wo kann ich meine Qualifikationen bewerten lassen? Wenn keine Nostrifizierung sinnvoll oder möglich ist, können Sie sich Ihre akademischen Abschlüsse auch bewerten lassen. Die Bewertung kann den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern, ist jedoch keine formale Anerkennung. Die Ausstellung einer Bewertung ist kostenpflichtig. Für bis zu zwei Qualifikationen kostet die Bewertung derzeit 150 Euro. Für drei oder vier Qualifikationen kostet die Bewertung derzeit 200 Euro. Einen Antrag auf Bewertung können Sie online unter www.aais.at Vorformular stellen. Die Bewertung von ausländischen Zeugnissen dient dazu, die Vergleichbarkeit mit einem österreichischen Abschluss zu ermöglichen. Mit Hilfe der ausgestellten Bewertung ist es einfacher, einen Arbeitsplatz zu finden. Einen Antrag zur Bewertung von ausländischen Zeugnissen können Sie unter www.assb.at einreichen. Dieser Antrag ist kostenlos. Wo kann ich mich beraten lassen? In Österreich gibt es fünf Anlaufstellen zur Anerkennungsberatung. Dort erfahren Sie, ob eine Anerkennung notwendig ist und wie die Anerkennung abläuft. Außerdem kümmert sich die Anerkennungsstelle um die Weiterleitung ihrer Diplome und Zeugnisse. Bei Bedarf bieten die Anlaufstellen außerdem eine Begleitung während des gesamten Anerkennungsprozesses an. Die Beratung wird mehrsprachig angeboten. Zwei Beratungsstellen sind in Wien und jeweils eine in Linz, Innsbruck und Graz. Die Beratungsstellen finden Sie unter www.anlaufstelle-anerkennung.at gibt es finanzielle Unterstützung beim Anerkennungsprozess. Bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen können Kosten anfallen. Der österreichische Integrationsfonds ermöglicht die Rückerstattung der Kosten für die Ausstellung von Anerkennungsbescheiden, für die Ausstellung von Bewertungsgutachten für Verwaltungsabgaben und für Übersetzungskosten. In jedem Bundesland gibt es ein Integrationszentrum, in dem Sie sich über die finanzielle Unterstützung bei der Anerkennung informieren können. Wir danken Edith Zitz für die fachliche Unterstützung bei der Erstellung dieses Videos.